Oft, also mein Bruder sagt mir oft, dass ich mein Handy in der Hosentasche haben soll, weil man dann irgendwie keine Kinder mehr bekommen hat, bekommen kann. <lacht> weil ich weiß, dass es zum Beispiel nicht gut ist, das Hände zu benutzen. Sorgen? naja, es ist halt so eine globale Sorge wie alles. Also ganz persönlich jetzt eher weniger. Also ich habe äh, tatsächlich gestern versucht, einen WLAN-Router sozusagen in das äh, Dachgeschoss meiner Tochter zu installieren. In dem Moment habe ich mir gesagt, vielleicht ist das gar nicht so gut. Äh, also, Sorgen habe ich mir noch nicht wirklich gemacht. Mobiltelefone gehören heute einfach zum alltäglichen Leben dazu. Aber es ist halt gut, wenn, wenn geforscht wird. Also, wir wissen davon, wir als Familie, wir achten darauf. Wir gucken beispielsweise, dass bei uns am Bett keine Strahlungs-, äh, also Absolut keine Geräte sind, die sehr viel strahlen. Man hat es so ein bisschen im Kopf, aber ich glaube, wie gefährlich es tatsächlich ist, weiß man nicht. Man trägt. Das immer bei sich. Ich habe schon mal gehört, dass es tatsächlich strahlensensible Menschen gibt, aber ich selbst bin jetzt nicht betroffen. Also man hört mal so am Bett. Vielleicht muss es nicht direkt irgendwie hinter, hinter der Wand sein, aber vielleicht ist es auch bei Wasserleitung. Also ich selber bin da irgendwie total sorgenbefreit. Also machen mir gar keine Gedanken. Ich vertraue, das ist, ich, also ich bin in Deutschland und dann also ich vertraue die Behörde, die von den Deutschen, die arbeiten nicht so einfach. Ich finde schon, dass, ähm, dass man da so ein bisschen auch präsenter sein muss, wenn, wenn das Thema so wichtig ist. Also ich mache mir Sorgen, dass es zu sehr ähm, verharmlost wird. Das ist meine Sorge. Und es wird nicht allgemein öffentlich diskutiert, mhm. so in der breiten Bevölkerung. Ja, man hört ja immer verschiedene Thesen, also dass man, entweder, entweder ist es immer total schädlich, diese ganze Strahlung, oder es ist halt gar nicht schädlich und da gibt es dann immer diese ganzen Pro und kontra seiten Man weiß halt eigentlich gar nicht, wie man es so richtig glauben soll, deshalb, ähm, ja, also man halt hört immer mal was, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da Sache ist, dass so man jetzige Erkenntnisse nimmt. Also ich glaube, letztendlich geht es halt darum, wenn die Zeit halt irgendwie, dass man es für, für den Endverbraucher so ausdrückt oder an den Endverbraucher so ranbringt, dass es halt auch verständlich ist. Denn so einfach nur mit Zahlen rumzuhantieren, das ist natürlich ähm, für mich selber persönlich nicht so nachvollziehbar, ne, so nachzuvollziehen. Und